Wir sind hier bei der Firma Fischer, bei mir steht der Christoph und er wird uns ein paar schöne Details zu dem neuen rc 172 sagen. Genau, der rc 172 72 äh, ich meine der Name sagt schon, RC steht für Sportlichkeit, One für die Zielgruppe, Einer ein Ski für alles. Der sportlichste hier ist eben der 72er, 08er titanal der Ski, dann eben neues Buffertex-Laminat hier äh, über den ganzen Ski verteilt, sieht man vorne und hinten eben schön angedeutet. Hat einen Tipp und einen Tailtrocker, das heißt er geht einfach ein Ticken schneller in die Kurve rein, ist da eben auch ein bisschen spielerischer. Und äh, dann eben mit 08er Titanalgurt auch ein hochwertiger Holzkern-Sandwich-Konstruktion mit äh, guten Titanalgurt. Im Endeffekt das grundsolide sportliche Paket für jeden Tag. Für jeden Tag, für sportliches Fahren. Wir schauen mal auf die Piste, wie sportlich der Ski sich da gibt. So, bei uns ist jetzt der Dirk Nastalla, Inhaber von Sport in Tottenau. Der Dirk hat den Fischer AC172 getestet. Dirk, wie war denn dein Eindruck? War klasse zum Fahren, perfekte Verhältnisse. Der Ski ist von der Schwungeinleitung super leicht zum Auslösen. Man merkt die neue Konstruktion, dass er vorne etwas weicher ist, dreht wunderbar ein, macht riesen Spaß das Teil. Und was denkst du für welche Zielgruppe ist der geeignet? Gut allrounder bis zum sportlichen Fahrer, Breitbandig zum Fahren, für jedes Gelände optimal. Dankeschön, viel Spaß noch. Danke, dir auch.